Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Das Benachrichtigungszentrum benachrichtigt den Benutzer über das verschiedene Ereignisse eines bestimmten Programms oder das System selbst. Dies können beispielsweise Antivirenmeldungen, Systembenachrichtigungen über die Folie-Festplatte oder über den Betrieb eines bestimmten Programms sein. Das Windows-Benachrichtigungszentrum ist recht einfach zu verwenden und kann auch ganz einfach an die Wünsche der Benutzer angepasst werden. Solche Pop-Up-Benachrichtigungen werden in der unten rechten Ecke Ihres Desktops direkt über den Benachrichtigungsbereich in der äh, Taskleiste angezeigt. Wenn die Anwendung Sie über eine Aktion oder einen Zustand des Betriebssystems informieren muss, wenn Sie die Benachrichtigungen nicht selbst schließen, wird sie nach 6 Sekunden automatisch ausgeblendet. Und wenn neue Benachrichtigungen angezeigt werden, wird das Symbol Windows Notification Center in der Tagsliste weiß und äh, zeigt die Anzahl der neuen Benachrichtigungen an. Wenn keine neuen Benachrichtigungen vorhanden sind, wird dieses Symbol ohne numerische Bezeichnung leer angezeigt. Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Windows Notification Center zu öffnen. Rechts wird ein pop up fenster geöffnet, in dem alle Ihre letzten Benachrichtigungen angezeigt werden. Wenn mehrere vorhanden sind, werden diese nach separaten Anwendungen gruppiert. Wenn Sie auf eine der Benachrichtigungen klicken, wird ein Programmfenster geöffnet, da diese Benachrichtigung oder bestimmte Systemeinstellungen gesendet hat, je nach Benachrichtigung. In diesem Fenster werden mögliche Lösungen nur Statusinformationen angezeigt. Manchmal wird das Ergebnis von Aktionen beim Klicken auf eine bestimmte Benachrichtigung direkt selbst in der Benachrichtigung erläutert. Wenn beispielsweise Updates für das Betriebssystem oder einzelne Anwendungen und Programme verfügbar sind, wird dies in der Benachrichtigung explizit angegeben. Wenn Sie darauf klicken, werden die entsprechenden Updates gestartet und installiert. Löschen von Benachrichtigungen im Windows Notification Center um solche Benachrichtigungen zu löschen, müssen Sie nur den Mauszeiger über eine bestimmte Benachrichtigung in diesem Bereich bewegen und Schaltfläche löschen. Eine Schaltfläche in Form eines Kreuzes wird angezeigt. Und um diese Benachrichtigung zu löschen, klicken Sie einfach auf diese Schaltfläche. Nach dem Löschen der ausgewählten Benachrichtigung kann diese nicht wiederhergestellt werden. Sie können auch den gesamten Benachrichtigungsblock für die ausgewählte Anwendung löschen indem Sie den Mauszeiger über den Namen der Anwendung bewegen und auf die dort angezeigte Schaltfläche löschen klicken. Und wenn Sie sie äh, alle löschen müssen, klicken Sie einfach auf Alle Benachrichtigungen löschen in der unten rechten Ecke. Konfiguration und Deaktivierung von, von Benachrichtigungen Um solche Benachrichtigungen zu konfigurieren, öffnen Sie Einstellungen, indem Sie auf das Startmenü und dann auf Systembenachrichtigungen und Aktionen klicken. Im Abschnitt Benachrichtigungen sehen Sie eine Liste der Benachrichtigungseinstellungen. Benachrichtigungen auf dem äh, Sperrbildschirm anzeigen Wenn Sie verhindern möchten, dass Benachrichtigungen angezeigt werden, wenn äh, Sie den Sperrmodus für den Computerbildschirm verwenden, schalten Sie ihn aus, indem Sie den äh, Schieberegel in die Position ausbewegen. Erinnerungen und eingehende VoIP-Anrufe auf dem Sperrbildschirm anzeigen. Nach Deaktivierung der Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm werden weitere Erinnerungen und eingehende Anrufe angezeigt. Wenn Sie den Schieberregel in die Position ausbewegen, werden solche Erinnerungen angezeigt. Die folgenden beiden Optionen sind Windows-Begrüßungsbildschirm nach Updates anzeigen und manchmal beim Anmelden und um, äh, über neue Funktionen und Angebote informiert zu zu werden und Tipps, Tricks und Empfehlungen bei Verwendung von Windows abrufen. Wenn Sie nicht an solchen Tipps, Vorschlägen, neuen Funktionen oder Ankündigungen interessiert sind, kann Training mit der Option Benachrichtigungen von Anwendungen und anderen Absendern empfangen, können Sie alle Benachrichtigungen vollständig deaktivieren. Stellen Sie dazu den Schalterwert auf die Position aus. Danach werden die Änderungen sofort auf die Benachrichtigungseinstellungen angewendet. Unten sehen Sie den nächsten Abschnitt Benachrichtigungen von diesen Anwendungen erhalten. In diesem Abschnitt können Sie Benachrichtigungen für bestimmte der präsentierten Programme deaktivieren. Wenn Sie es satt haben, einen von Ihnen zu benachrichtigen, schalten Sie einfach den Schieberregel für dieses Programm in die deaktivierte Position. Um weitere Parameter anzuzeigen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das gewünschte Programm. Eine weitere Seite wird geöffnet. Auf dieser Seite können Sie Benachrichtigungen für die Anwendung deaktivieren, festlegen, ob Benachrichtigungsbanner angezeigt werden soll oder nicht, Benachrichtigungen privat halten, Benachrichtigungen im Benachrichtigungszentrum anzeigen oder einen Sound abspielen. Wenn Benachrichtigungen empfangen werden, steuern Sie auch die Anzahl der äh, sichtbaren Benachrichtigungen und priorisieren Sie äh, solche Benachrichtigungen. Möglicherweise werden nicht alle Programme in dieser Liste angezeigt und einige von Ihnen verfügen möglicherweise über eigene Benachrichtigungseinstellungen. Um sie zu ändern, gehen Sie zu den Einstellungen des Programms. Wie deaktiviert man das Benachrichtigungszentrum über die Registrierung? Zusätzlich zum Deaktivieren von Benachrichtigungen in den Einstellungen besteht weiterhin die Möglichkeit, diese über die Registrierung zu deaktivieren. Öffnen Sie dazu das Aus Ausführungsfenster mit Win plus R und geben Sie regedit ein. Wechseln Sie dann zu hk -E current user Software, Microsoft Windows Current Version. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die rechte Seite des Editors und wählen Sie erstellen. Der DWORD-Parameter ist 32-bit. Geben Sie den Namen äh, Toast Enabled ein und lassen Sie 0 als Wert. Als nächstes müssen Sie den Computer neu starten. Nach dieser Benachrichtigung sollten Sie sich nicht mehr darum kümmern. Um das Benachrichtigungscenter aus der Taskleiste zu entfernen, gibt es auch zwei Möglichkeiten über die Registrierung und mit Hilfe des lokalen Gruppenrichtlinien-Editors gehen Sie im Registrierungs-Editor den Pfad entlang: HK-Current-User-Software-Policies Microsoft Windows Explorer. Wenn hier kein Explorer-Abschnitt vorhanden ist, müssen Sie ihn erstellen und anschließend in diesem Abschnitt einen DWORD32-Parameter mit dem Namen Disable Notification Center und dem Wert 1 erstellen. Um es nach einem solchen Herunterfahren wieder einzustellen, Genügt es, diesen Parameter zu löschen oder auf Null zu setzen? Die Deaktivierung des Benachrichtigungscenter über den lokalen Gruppenrichtlinien-Editor. Äh, um das Benachrichtigungscenter über den lokalen Gruppenrichtlinien-Editor zu deaktivieren, öffnen Sie das Ausführungsfenster, äh, geben Sie äh, gpedit.msc äh, ein, gehen Sie zu den Abschnitten Benutzerkonfiguration. Administrative, administrative Verlagen, Startmenü und Taskleiste. Suchen Sie die Option Benachrichtigungen löschen und das Benachrichtigungscenter-Symbol. Öffnen Sie es und setzen Sie diesen Parameter auf aktiviert. Als nächstes müssen Sie den Computer neu starten oder den Explorer neu starten. Um den Explorer äh, neu zu starten, müssen Sie den Task Manager öffnen. Wie Sie den Task Manager äh starten und seine Funktionen in einem unserer Videos sehen, der Link befindet sich in der Beschreibung. Hier suchen wir den Explorer und starten ihn neu. Danach verschwindet das Benachrichtigungssymbol aus der Taskleiste. Sie können in äh, aktivieren, indem Sie diesen Parameter auf seinen ursprünglichen Wert zurücksetzen. Sie können das benachrichtigungscenter auch der Taskleiste entfernen, indem Sie zu Einstellungen Personalisierung Taskleiste Systemsymbole ein- und ausschalten gehen. Hier können Sie es einfach ausschalten. Und das ist alles für heute. Bitte Daumen hoch. Abonnieren Sie unseren Kanal. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie die in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.